Hallo ihr Lieben, wie ihr diesen natürlichen Alltagslook kreieren könnt, das zeige ich euch jetzt. Bevor wir starten, muss ich allerdings meine Nagel reparieren. Dazu schneide ich mir ein kleines Stück aus einem Teebeutel aus und benetze meinen Nagel und den Riss mit etwas Sekundenkleber. Dann platziere ich das Teebeutelstück darauf, schneide es zurecht und feile es zurecht. Die Oberfläche buffere ich dann ein bisschen an, damit sie ebenmäßig und begradigt ist. Ich fange an und reinige meine Nägel mit dem Neonail Nagelreiniger. Ich werde heute mit dem Peel Off Base Coat von Essence beginnen. Danach die Neonail Farbe auftragen und zum Schluss den Top Coat. Den Base Coat lasse ich bei meinem ersten Versuch heute weg, um zu gucken, ob der Nagellack trotzdem gut hält. Dann kann ich auch schon mit dem Peel-Off Base Coat beginnen. Hier empfehle ich, die Schicht nicht zu dick aufzutragen. Um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen, halte ich meine Hände für 30 Sekunden unter die LED-Lampe. Ihr solltet den Peel-off-Coat so lange trocknen, bis dieser wirklich ausgehärtet ist. Der nächste Schritt ist es, die Nagellackfarbe aufzutragen. Ich habe die Neonay-Farbe Oh so Natural gewählt. Beim Auftragen unbedingt die Nagelspitze versiegeln und für 30 Sekunden unter die LED-Lampe bei Bedarf könnt ihr natürlich noch eine zweite Schicht auftragen, um die Deckkraft zu verbessern. Die Peel-Off Base von Essence nutze ich heute, da ich auf der Suche nach einer Alternative zum Aceton-Nagellack entfernt bin. Mal sehen, ob es klappt, wie ich es mir vorstelle. Es geht weiter mit dem Top Coat. Alle Nagellackschichten trage ich immer gleich auf. Ich verteile sie großflächig auf dem Nagel, versiegle die Nagelspitze und dann geht es für 30 Sekunden unter die LED-Lampe. Die Schwitzschichten zwischendurch habe ich natürlich nicht entfernt, aber nach der letzten Schicht, und das ist der Topcoat, kann ich meine Nägel mit dem Nagelreiniger reinigen. Zum Schluss pflege ich meine Nägel noch mit einem Nagelöl. Ich bin von der Farbe und dem Ergebnis sehr überzeugt. Wie ich schon erwähnt habe, war und bin ich auf der Suche nach einer Alternative zum Aceton-Nagellack entfernen und habe sehr gehofft, dass es mit dem peel Off Code funktioniert. Allerdings hat das Ganze nicht so geklappt, wie ich gehofft habe. Vielleicht, weil ich den base Code nicht verwendet habe. Mein Fazit konnte ich euch schon am nächsten Tag abfilmen. Hier seht ihr nämlich schon, wie sich der Nagellack von meinen Nägeln löst und teilweise schon abgebrochen ist. Vielleicht, weil ich meine Nagelspitze zu wenig versiegelt habe. Ich werde es weiter austesten. Also mit der Peel-Off-Base lässt sich der Nagellack ganz wunderbar ablösen. Also für eine Feier am Abend ist es eine schöne, schnelle Methode, sich die Nägel zu lackieren und den Lack schnell zu entfernen. Für einen Gebrauch mit neonell produkten kann ich das Verfahren noch nicht empfehlen. Während ich meinen Nagellack ablöse, und das lässt sich, nebenbei gesagt, ganz gut die Peel of Base werde ich auf jeden Fall mal mit einem normalen Nagellack ausprobieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. In den Kommentaren könnt ihr mir gerne Fragen stellen, Videowünsche mitteilen und gerne ein Feedback da lassen. Ich freue mich ebenfalls über ein Like und ein Abonnement. Bis zum nächsten Mal.